Zur Abendveranstaltung des Sozialismus-Tags, Veranstaltung der Sozialistischen Alternative, SAV Berlin. Das, äh, ja, das ist eine regionale Veranstaltung des sozialismus tag im Moment in einigen äh, anderen Städten auch äh, statt, äh, mit ähnlichen äh, Themenstellungen. Wir wollen heute Abend auf der Veranstaltung äh, das Thema besprechen, äh, die Linke und der Krieg. Äh, ich werde den Abend heute moderieren. Ähm, ja, die Veranstaltung findet vor dem Hintergrund der sich äh, ja, jeden Tag eigentlich verschlimmernden Situation in der Ukraine statt, wo die Gefahr äh, eines tatsächlichen Bürgerkriegs äh, täglich auch zunimmt und wo wir eigentlich die Situation haben jetzt ähm, 100 Jahre nach dem äh, des Ersten Weltkriegs, wo ich eben auch Nochmal äh, die Konflikte zwischen den verschiedenen imperialistischen Staaten immer weiter verschärfen und äh, ja, auch nochmal die äh, Bedrohungen, die das kapitalistische System äh, bringen, äh, ins Bewusstsein äh, rufen. Wir hatten heute eine Demonstration, auch hier in Berlin, aber auch in anderen Städten. Ich denke, das war ein Anfang, das war ein wichtiges das Signal, dass dort linke Organisationen und die Linke so aufgerufen haben. Ähm, und äh, wir haben aber auch gesehen, dass da noch ein ganzes Stück auch an Arbeit notwendig ist, um eben auch eine Antikriegs-Protestbewegung äh, weiter aufzubauen. Ähm, ja, das Thema ist entsprechend auch heute Abend, welche Rolle kann die Linke spielen, diesen Gefahren äh, entgegenzuwirken und eben darin auch enthalten, welche Gefahr eben der Aufweichung von äh, Antikriegspositionen gibt es in der Linken. Ähm, gerade auch eben im Zusammenhang mit der Perspektive, die auch von einigen äh, Teilen der Linken schon ähm, häufig ähm, vorgetragen wird, in meiner möglichen Regierungsbeteiligung äh, an Rot-Grün. Ähm, und zu diesen Fragen begrüße ich äh, ganz herzlich heute Abend die Gäste auf dem Podium. Ähm, das ist zum einen zu meiner Linken. Wolfgang Gerke, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linken, zuständig für Außenpolitik. Dann äh, ganz rechts äh, Tobias Pflüger, stellvertretender Parteivorsitzender der Linken. der Informationsstelle, mit der militarisierung und Luzi Redler, Luzi äh, und SAV-Bundessprecherin. Okay. Ich habe gerade, in der meinen Namen noch nicht gesagt dass ich bin Angelika Hebelzeit, ich bin auch bei der SAV. <lacht> wir haben den Grund dass wir heute Abend äh, erstmal zwei Podiumsrunden machen. Ähm, das, äh, und dann in die Diskussion gehen und zwar zu äh, zwei Fragestellungen. Einmal eben zur allgemeinen äh, Frage der anti der Linken und dann in der zweiten Runde nochmal konkreter äh, zu den Fragen, die sich jetzt konkret äh, zur Ukraine stellen. Dann würde ich erstmal ähm, die erste Frage, ich auch noch eine äh, Anmerkung der äh, Wortvertreter, muss leider schon um 10 vor 9 äh, in den Raum verlassen, wegen äh, eines Zuges muss. Und deswegen, aber wir hatten eigentlich vor, dass wir auch diesen Raum noch weiter nach hinten lassen. Ähm, aber äh, wir würden Ihnen dann noch nochmal die Gelegenheit geben, äh, einen Schlussdate zu machen, bevor er dann gehen muss. Und dann wenn es noch äh, Diskussionen, das Bedarf gibt, dass wir dann aber die Diskussion noch äh, ein paar Minuten dann weiter fortsetzen können. Gut, dann zu den ersten, zur ersten Fragestunde ähm, wie können wir dafür sorgen, dass die Linke bei einem klaren Nein zu einem Auslandseinsatz nicht bleibt? Was denken wir zum Marineeinsatz im Mittelmeer und ist das ein weiterer Türöffner für die und Und wie hängt das insgesamt eben auch mit der Regierungsfrage zusammen? Ja, das ist noch schön genannt, liebe Genossinnen und Genossen, wenn Ihnen diese die Anrede erlauben darf. Äh, ich glaube, wenn man unter Linken über diese Fragen diskutiert, soll man sich schon gegenseitig etwas mehr zumuten, wie das Zeug, was in der Öffentlichkeit immer erzählt wird. Deswegen möchte ich zumindest einen Beitrag dazu äh, versuchen, ein bisschen äh, zu, äh, zu leisten. An der Regierungsfrage, sind die meisten linken Parteien auseinandergeflogen oder haben sich den Mainstream angepasst? Das kann man historisch einfach nachweisen. Ich erinnere mich an viele Debatten, die ich mit der 70er Jahre, mit der wieder fortgeschrittenen Jahrgang, mit Enrico Bellinger, den damaligen Vorsitzenden der italienischen Kommunisten gehabt habe. Die italienischen Kommunisten haben ein Programm vorgelegt, den historischen Kompromiss, der unter anderem aus in der NATO-Frage auf die NATO zuzugehen. Und Enrico Bellinger hat mir gesagt, Wer aus der NATO austreten will, kommt in Europa nicht in eine Regierung. Ich glaube, er ist, recht gern. Ich glaube, das ist recht, äh, recht gern in seiner äh, äh, Einschätzung. Da ich aber nach wie vor aus der NATO austreten will, und da ich nicht will, dass deutsche Soldaten an eine Welt äh, geschickt werden, sind mir diese Fragen wichtiger, wie die Fragen in die Wenn die Linke sich anfasst, in um eine Regierung zu gehen, wo wir in der Außenpolitik beachtliche Zugeständnisse machen müssten. Und das fängt nie an mit 1 zu 100, wenn die Linke Es gibt wenige Fragen, die aus meiner Sicht konstituierend sind für die Linke. Dazu gehört die Frage, dass man Kriegseinsätze nicht zustimmen darf. Und ich möchte sagen, präziser ist wirklich Auslandseinsätze der Bundeswehr, weil daran koppelt sich eine globale Machtpolitik, die auch dieses Land spielen so, der den wird, den ja. kann, Entschuldigung, der eigentlich davon ja hin. Okay, so, wenn also der Preis an der Regierungsteilhabe eine andere Außenpolitik Wenn also der Preis einer Regierungsteilhabe eine andere Außenpolitik so so ja. also der, andere der ist, ist mir der Preis so, dann glaube ich, kann man über die Opposition mehr bewegen. Ja, das ist aber die Frage der Regierungsbeteiligung, so ein bisschen das süße Gift, was verabreicht ist. Ich halte überhaupt nichts von diesen Debatten. 2017 könnte man, könnte man nicht. Ich weiß nicht, was 2017 ist. Aber die Hoffnung zu nähren, es könnte eine Verständigung mit SPD oder Grünen geben, mich immer auf welcher Grundlage? Nur auf der Grundlage, dass man akzeptiert Militäreinsätze, dass man akzeptiert die äh, nato Erbindung, dass man akzeptiert eine aggressive Ostpolitik dieser Bundesregierung, dass wir aber keine Linke kommen haben. Daran... Nein. Können können, ich kann aber... Also ich immer in Bundestag, wenn es keine Zwischenrufe gibt. Also, wenn man uns auf ein Maß an Zwischenrufen einigen könnte, könnte wäre ich da nicht dankbar. Also, das ist einfach die nüchterne Ausgangsposition. Da diese Tendenz in der Partei vorhanden ist, die Regierungsfrage über die, hier, die Frage äh, zu stellen, muss man sich natürlich gemeinsam überlegen, wie verhindert man, dass sie mehr als fähig wird äh, und wie verhindert, äh, verhindert man, dass die Partei in diese Richtung abschwört. Äh, ich glaube, das kann man nicht leisten, indem man die Verantwortung äh, an die äh, Leitung delegiert. Äh, Unnützen Streit würde ich schon, wenn er unnütz ist, würde ich schon ganz gern vermeiden. Aber das, was ich jetzt immer höre, das ist alles so toll geworden, weil die Linke sich nicht mal Streit streitet, ist für mich ein vernichtendes Urteil. Ich möchte, dass in der Linke ein Meinungsstreit über Politik stattfindet. Ich die Frage der man der Sendung einer deutschen Fregatte zur Begleitung dieses Chemiewaffenvernichtungsschiffes der USA zustimmt oder nicht zustimmt. Ich behaupte nicht, dass Sie das Welt gesetzt haben, um die Linke vorzuführen. Also so wichtig ist weltpolitisch, die Linke auch noch nicht. Aber es war innenpolitisch ein geeignetes Mittel zu sagen, jetzt könnten wir mal signalisieren, wir sind nicht ganz verbohrt. Und wir haben auch das erste Mal gehört, dass 50 Mitglieder ja unserer Fraktion diesem Schiff zugestimmt äh, haben. Es wird ja keiner so blöd sein, uns um zu, zu sagen, jetzt müsst ihr eure Afghanistan-Position von 1 auf äh, sowieso koordinieren, weil jeder sich das Recht gehabt hat. Es fing immer mit so kleinen Sachen an. Der Absturz der Grünen begann mit der Sendung eines Samuttip-Schiffes -Schiff äh, nach äh, äh, Kambodscha. Das waren die ersten Sachen dort und es äh, ist wichtig, manchmal eine Tür zuzumachen. Denn die Empörung war ja auch dementsprechend bei den anderen Parteien in der Linken, kann man sich nicht einigen, der Frage? Hat hat gesehen, wie die Mehrheit der Fraktionen abgestimmt hat. Das kann man ja mal sagen, Mehrheit oder die Minderheit der Fraktionen sich verhalten hat. Ich möchte gerne die Mehrheit in einem klaren Antikriegskurs bestärken und dass wir jetzt meine Bitte an euch, wo wir uns alle ein bisschen zusammenrechnen, dass wir eine Verantwortung verantwortungsvolle Parteien tragen. Was der linke Flügel mehr begreifen muss, ist, Friedenspolitik und antikapitalistische Politik zusammenzubringen. Wir liefern keine Klassenanalyse, wir liefern keine Klassenauseinandersetzung, wir liefern keine Verbindung von Klassenpolitik und Friedenspolitik. Friedenspolitik von Linken muss auch ein Stückchen mehr sein wie Moral. Und wir sondern viel Moral wenig analyse das macht andere moment interessanter als wir es sind so ich habe heute in kassel gesprochen in 200 leute das war nicht schon ganz in ordnung und das ist ja auch nicht gerade als der position ich möchte schon dass wir bessere ökonomische strategische analysen auch in unseren debatten vortragen uns um erklären warum was so abläuft wie es abläuft kein Zufall, wenn ich alles vom Hinnehmen dann ist die Kriegsposition der Linken auch gefestigt. So, mehr ja, weiß ich auch nicht, was, was man tun äh, kann, und immer wachsam sein und immer die Kritik üben und sich nicht einluden lassen. Eine Partei, die sich nicht mehr streitet über Inhalte, die fängt an zu sterben. Ich möchte, dass die linke Partei nicht stirbt, deswegen will ich den Streit über Inhalte haben. So, das war das, was ich hier dazu sagen wollte. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, die SPD hat ja auf dem Bundesparteitag im Herbst 2013 ziemlich klar gemacht, zu welchem Preis sie bereit ist, die Linke in der Regierung zu akzeptieren. Sie hat gesagt, die Linke muss eine verantwortliche Europapolitik und eine verantwortliche Außenpolitik machen. Und da kann man ja natürlich fragen, welche Politik ist verantwortlich? Ist die Politik der SPD, der Grünen ist das verantwortliche Politik? Oder ist nicht das klare Nein der Linken zu allen Auslandseinsätzen? Für einen Austritt Deutschlands aus der NATO ist das nicht die einzige verantwortliche Politik, die wir gegenüber den Menschen auch im Irak, Afghanistan und vielen anderen Ländern machen können. In dem Sinne glaube ich, dass es extrem wichtig ist, dass wir als Linke auch in der Linken an diesem Punkt zusammenstehen. Und ich habe die ganze Debatte um den Einsatz des Schiffes, also der Marine, im Mittelmeer von Syrien. Ich habe das schon so wahrgenommen, dass dann die Kräfte innerhalb der, innerhalb der Partei einander, dass es quasi ein Ringen war. Aber ich finde schon, dass man sagen muss, die ähm, Partei Rechte hat versucht, die Tür weiter aufzumachen. Aber es ist uns schon gelungen, auch die, die Tür wieder in die andere Richtung zu versuchen zu schließen. Die Tür ist zwar nicht geschlossen, die ist weiterhin rein offen, aber es wird eine weitere Auseinandersetzung bleiben. Und ich glaube schon, dass es auch gezeigt hat, dass es sich lohnt, innerhalb der Partei zu kämpfen dass wir deutlich gemacht haben, dass sehr viele in der Linken nicht dafür sind, solche niedrigschwelligen Einsätzen äh, ihre Zustimmung oder Enthaltung zu geben, wie auch Wolfgang das gesagt hat, ähm, sondern dass wir auch das Bewusstsein darüber erhöht haben, äh, dass es notwendig ist, bei diesen Positionen ganz klar zu bleiben. Und ähm, ich finde es auch wichtig, was Wolfgang gesagt hat, dass es ja auch bei den anderen Parteien, äh, nicht nur bei den Grünen, sondern auch bei der SPD, ich glaube 1992 ist das gewesen, dass auch diese niedrigschwelligen Einsätze waren tatsächlich der Türöffner dann für die Politik. 1999, rot-grüne Bundesregierung, erster Angriff, erster Kriegsangriff wieder auf, nach dem Zweiten Weltkrieg, erster Krieg dann gegen, gegen Serbien. Also in dem Sinne glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir da standfest bleiben und es wichtig ist, an diesen Positionen tatsächlich keinen Millimeter preiszugeben, auch wenn sich diese sogenannten... Intervention in ein humanitäres Gewand kleiden, aber ich finde, wir müssen sagen, dass Auslandseinsätze nie humanitär sind und ähm, ja, wenn Sie da Hilfe brauchen, dann können wir gerne das Technische Hilfswerk oder andere dorthin schicken. Ähm, ich war vor kurzem bei einer Diskussionsveranstaltung mit Ellen Brombacher und Barbara Borchert und Jungen Welt und haben was Ähnliches diskutiert und ähm, da hatten wir die Diskussion darüber, dass dann Ellen ähm, Brombacher von der KPF, eine Genossin, die ich auch sehr schätze, dass sie gesagt hat, das Wesentliche ist, dass wir an dieser Kriegsfrage standhaft bleiben und über die Frage der Regierungsbeteiligung, die erledigt sich eigentlich darüber. Wenn, wenn es uns nur gelingt, an der Friedensfrage standhaft zu bleiben, dann ähm, wird es niemals zu rot, rot grün kommen. Und ich glaube, und das finde ich, find ich wesentlich, ähm, dass das ein Stück weit zu kurz gedacht ist. Ich glaube, es ist wesentlich, dass wir diese Frage weiterhin in den Mittelpunkt drücken, aber wir sollten uns daran erinnern, dass es 1998, als es den rot-grünen Koalitionsvertrag gegeben hat, dass da nicht drin stand, wir greifen sehr an, sondern dass dieser Vorschau, dieser Kriegfall, die ersten Kriegseinsätze, dass die nicht unbedingt im Vorhinein abgeklärt sein müssen, sondern dass sowas dann im Nachhinein kommt. In dem Sinne glaube ich, dass es wichtig ist, ähm, die Friedensfrage in den Mittelpunkt stellen, aber ich glaube, es ist genauso wichtig, dass wir hier mehr in die Offensive kommen ähm, als Parteilinke innerhalb dieser Partei, dass wir sagen, Veränderungen beginnt mit Oppositionen und wir wollen ähm, mit der SPD und wir wollen mit den Grünen nicht regieren. Da wird ja immer gesagt, Na ja, aber da muss man ja auch ähm, das muss man differenziert betrachten, aber man kann es jetzt nicht differenziert betrachten, wenn man sich anschaut, was in Berlin passiert ist, wenn man sich anschaut, was äh, wieder die Tolerierung in Sachsen-Anhalt war oder auch jetzt in Brandenburg. Also wenn mir noch jemand erzählt, dass Rot Rot ein Exportschlager ist, wie Katja ich, ja, ich das gesagt hat, beim Parteitag, dann muss man sich ja nur mal mit den äh, Kolleginnen und Kollegen äh, von Greenpeace unterhalten und mit vielen anderen in Brandenburg, die jetzt gegen den Ausbau der Braunkohle sind. Ja. Deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir und das ist beim Parteitag, eigentlich in Berlin passiert, dass wir da ein bisschen anderen das Feld überlassen haben. Wir haben natürlich viel über Kinokriegen Krieg gesprochen, aber wir haben den anderen eigentlich das Feld überlassen, als es um die Frage von Landtagswahlen ging. Und ich glaube, dass wir mit Selbstbewusstsein sagen können, dass wir aus der Opposition mehr an Veränderungen erreichen können, als dass das in diesen Regierungen ähm, auch in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und ich fände, dass auch die Linke in der Linken gut daran täte, die ganze Diskussion, ähm, die wir bisher hatten, über rote Haltelinien auch nochmal kritisch zu bilanzieren und sich zu fragen, ob es nicht ähm, auch an der Zeit ist, äh, zu sagen, entweder man muss deutlich höhere Haltelinien setzen ähm, oder ähm, über das zu diskutieren, was auch ähm, mal Parteitagsbeschluss beispielsweise in Niedersachsen der Partei gewesen ist, wo gesagt wurde, wir wollen uns an keiner Koalition beteiligen, wir wollen uns, wir wollen auch nicht tolerieren, sondern wir haben eine Position von Einzelfallmaßnahmen. Also wir sagen beispielsweise, wir sind bereit eine rot-grüne Minderheitsregierung ins Amt zu bringen, aber wir, äh, wir, ähm, wir unterschreiben keinen Tolerierungs- oder, oder sowieso keinen Koalitionsvertrag, auch keinen Vor äh, Tolerierungsvertrag, sondern wir machen per Einzelfall, äh, entscheiden wir, ob wir Maßnahmen von so einer Minderheitsregierung zustimmen oder nicht. In dem Sinne könnte die Linke mit so einer Position, denke ich, auch deutlich machen, an ihr scheitert es nicht, wenn eine rot-grüne Regierung äh, ins Amt kommt, aber wir geben Parteien, die äh, für Krieg stehen, die für die Agenda 2010 in der Vergangenheit gestanden haben, so Parteien geben wir keine Unterstützung. Das wäre, glaube ich, der bessere Punkt, um mit dieser Frage umzugehen. Ich war gestern im Kalifnichthaus, habe versucht, mit den Aktivisten von Greenpeace zu sprechen. Ich war ziemlich überrascht davon, dass man von der Security, also von den Fördern, dass die einen abgewiesen haben, überhaupt in den Hof zu kommen, um mit den Aktivistinnen und Aktivisten zu sprechen. Als wenn es so weit ist mit der Partei, dann haben wir ein ziemliches Problem. In dem Sinne glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir in den nächsten Tagen wenn das, das Wort soll ja beschlossen werden jetzt am Dienstag, ähm, vielleicht können wir es auch gleich noch mal was zu den letzten Informationen dazu sagen, dass wir deutlich machen, ähm, dass wir an der Seite von denjenigen, die, die da ähm, auch ähm, äh, ja, gegen Kontrolle sind und dass wir ähm, den, ja, den Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace, dass wir die unterstützen ähm, und dass es nicht sein kann, dass mit einer linken Landesregierung so eine Politik wird. Ich glaube, sobald die Linke in irgendeinem Auslandseinsatz mehrheitlich zustimmen würde, würde sie sich als Partei obsolet machen. Und ich glaube, das muss man einfach nochmal ganz deutlich auch formulieren und das ist für mich ganz interessant, dass diese Positionierung ziemlich weit sowohl in die westdeutsche als auch in die ostdeutsche Basis reingeht. Das ist nämlich das, wo sich diejenigen, die das aufreichen wollen, im Moment gerade völlig verschätzen. Also, war vor kurzem Friedrichsfeld in Friedrichsfelde Ost eingeladen, tief, ähm, quasi im Osten Berlins. Völlig klare Positionen in Bezug auf, ähm, wie man sich positionieren soll zu den verschiedenen Bundeswehreinsätzen. Die Positionierung war, man lehnt alle Bundeswehreinsätze ab. Und wir haben im Grunde genommen ein Phänomen, dass es quasi auf der Funktionärsebene einige gibt, die das aufweichen wollen. Das aber offensichtlich so ist, dass wenn man quasi die Basis an dem Punkt mobilisiert, dass es tatsächlich möglich ist, da eine klare Positionierung hinzubekommen. Ich interpretiere die Ergebnisse von dem Parteitag in Berlin hier auch entsprechend. Es war eine Entscheidung der Delegierten, dass man zum Beispiel bei den Direktgewählten ein klares Zeichen setzen wollte in Bezug auf Kriegfried. Was ich für ganz wichtig halte, ist, wir haben im programmatischen Bereich weitestgehend gewonnen mit dem, was wir reingeschrieben haben ins Bundestagswahlprogramm, ins sehr programm aber wir haben nicht vollständig gewonnen. Es sind Formulierungen drin, aus denen man was drehen kann. Die Formulierung heißt nicht, im Bundestagswahlprogramm und im Erfoler-Programm, die Linke lehnt alle Auslandseinsätze der Bundeswehr ab. Diese Formulierung wäre eigentlich die, die, die richtig wäre sondern es steht drin, dass man bisher Auslandseinsätzen nicht zugestimmt hat und dieses auch weiterhin nicht tun wird. Was natürlich unglaublich interpretationsfähig ist. Und es heißt, dass man in Bezug auf ähm, die Regierungsfähigkeit an einer Regierung sich nicht beteiligen wird, die Kampfeinsätze durchführt. Doch war die Formulierung mit den Auslandseinsätzen nicht sind. Das heißt, die programmatische Grundlage von Erfurt ist so, dass man damit arbeiten kann, sie ist aber nicht ausreichend. Und ich bin doch aus der Tür, dass man diese programmatische Grundlage, wie zum Beispiel im Bereich der Rüstungsexporte, fortentwickelt. Wir haben ja im Bereich der Rüstungsexporte eine Fortentwicklung der Positionierung vorgenommen. Am Anfang hieß es ein Verbot der Rüstungsexporte, und jetzt heißt es, wir fordern ein Verbot der Rüstungsexporte und der Rüstungsproduktion. Das ist eine Fortentwicklung. Ich bin dafür, dass wir auch programmatisch in Bezug auf die Auslandseinsätze die, das, was wir als Grundlage haben, fortentwickeln. Das heißt, bei zukünftigen Wahlprogrammen sehr genau drauf zu gemacht. Jetzt haben wir folgendes Problem. Und das ist tatsächlich ein Strategisches, dass vorläufig auf Bundesebene die Frage nicht mehr akut ist. Aber wir haben Landesregierungen. Es wird eine Reihe von Landesregierungen geben, wo die Linke sich beteiligt. Dann hast du quasi eine Beteiligung der Linken im Bundesrat und du hast Positionierungen, die auch in diesem Themenbereich Krieg, Frieden auf Landesebene. Ich will das mal sehr konkret machen. Wir haben hier die ILA, die Internationalen Luft- und äh, Raumfahrtbausteine, und das ist nichts anderes wie die Rüstungsmesse. Diese Rüstungsmesse wird gefördert vom Wirtschaftsministerium in Brandenburg. Und die Position der Brandenburger Linken ist, dass sie sagen, sie wollen diese Messe da haben, sie wollen aber, dass sie zivil ist. Und sie fordern sich dafür ein, halt, sie fordern quasi ein, dass das zivil äh, wird. Das Problem ist nur, diese Messe macht überhaupt keinen Sinn, wenn Ich war da drin, ich habe mir ja das äh, vor zwei Jahren angeguckt, das ist äh, eine große Drohnenausstellung gewesen. Das heißt, die Messe das macht gar keinen Sinn, wenn man uns quasi die Zivil machen will. Also hieß es eigentlich, man muss diese Messe verhindern, logisch. So. Solche, solche Geschichten wirst du quasi, wenn äh, die Linke immer mehr in Landesregierungen Landesregierung kommt, immer wieder an einzelnen Punkten haben. Und das wird die Frage sein, mit der wir uns intensiv beschäftigen müssen. Wie verändert man sich dann? Und bezüglich Bundesebene, meine Analyse, die die Eingangsvoraussetzung für eine Partei an eine Bundesregierung zu kommen, ist eine Bericht das war bei der SPD so, das war bei den Grünen so und das würde bei der Linken so sein. Und die Grünen haben das 1999 sehr schön vorexerziert. Sie haben den völkerrechtswidrigen NATO-Angriffskrieg gegen Russland zugestimmt und dafür sind sie in die Regierung eingekommen. Und das ist die Voraussetzung. Wer sowas nicht unterschreibt, wird in keine Bundesregierung kommen. Jetzt gibt es innerhalb der Linken Leute, die daran arbeiten, dass die konkrete Praxis der Linken anders wird. Das kann man personell auch sehr konkret benennen. Wir haben in der Bundestagsfraktion Stefan Liebig, der regelmäßig da vielleicht darauf hinarbeitet, dass die konkrete Praxis ähm, anders wird. Allerdings ist der Arbeitskreis Internationales an dem Punkt völlig klar und er hat regelmäßig die Situation, dass quasi er allein <lacht> den, quasi gesamten Rest des Arbeitskreises unter Wolfgangsführung steht, gleichzeitig ist es so, dass daran gearbeitet wird. Immer wieder. Immer wieder. Und das Interessante ist jetzt, wie man quasi strategisch diese Abstimmung zu dem Begleitschiff für die Chemiewaffen einschätzt. Meine Einschätzung ist die, das schließe ich aus einem Gespräch mit einem dieser fünf, der dazu bestimmt hat, dass es strategisch als Fehler inzwischen eingeschätzt wird. Weil der Zeitpunkt zu früh war. <lacht> Und weil die fünf zu wenig waren. Weil strategisch wäre das natürlich für die Linke was anderes gewesen, wenn zum Beispiel diese 18, die sie enthalten haben, das was ich auch für falsch halte, wenn ich zum Beispiel auch zugestimmt hätten. Also wenn du ich, 23 Zustimmung gehabt hättest, dann wäre das eine völlig andere Dimension. Jeder, der die Diskussion intern, wie sie mitbekommen hat, weiß, da war vieles möglich, also bei den Dass Das Gesamte so ist, hatte mit vielen parteiinternen Gemenglagen zu tun und damit zu tun, dass Landesverbände, Kreisverbände, LAGs, BAGs aktiv geworden sind und äh, ihre Position gegenüber den Abgeordneten formuliert haben und dass es eine Debatte gab, wo eine Reihe von Leuten die Sachargumente, anderen muss. Und es ist effektiv so, dass ja dieses Begleitschiff einfach allein von, von, von der Sachargumentation weder eine Enthaltung noch eine Fürstimme hergegeben hat. Das ist ein Kampfeinsatz. Und Kampfeinsatz ist Kapitel 7 und es ist kaum Kamp ausgeschlossen. Punkt. Und es war ausgerechnet quasi der Teil, den, den Russland eingetütet hat, wo dann die Bundeswehr dafür quasi als Ersatz reingekommen ist. Und das in der jetzigen Situation als Symbol ist schon besonders viel. Das heißt, im Grunde genommen war es auf der argumentativen Ebene relativ leicht. Wir setzen den Fall, wir kriegen irgendwie einen Bundeswehreinsatz, der auf der argumentativen Ebene schwieriger wird, wird es tatsächlich noch mal eine andere Mengenlage. Und dann kann tatsächlich so eine Abstimmung auch anders ausgehen. Und da ist das Problem das, dass weiß ich, der Hinweis auf das Programm nicht wirklich hilft, weil wir haben da völlig recht, das Programm gibt quasi eine Zustimmung überhaupt nicht her und eine Enthaltung muss man sich quasi schon hindrehen. Aber wir wissen ja aus der Erfahrung mit der Sozialdemokratie 1914, die hatte wunderbare Beschlüsse und plötzlich sind sie im Krieg ins Also das heißt, es hängt viel mit einer Grundstimmung in der Gesellschaft zusammen. Und da müssen wir dafür sorgen, dass die Grundstimmung in der Gesellschaft nicht so ist, dass eine Zustimmung möglich ist. Und da ist für mich zum Beispiel interessant, dass, da kommen wir ja jetzt wieder zwei Gründe drauf, dass im Zusammenhang mit der Ukraine es durchaus so ist, dass die Grundstimmung nicht dem entspricht, wie die Regierung und viele Medien es gerne hätten. Es ist ja nicht so, dass in der Bevölkerung die meisten der Meinung sind, Russland sei an allem schuld. Sondern genau dieses Russland-Bashing geht ja sehr vielen Menschen völlig auf den Nerven und sie weisen es einfach richtigerweise zurück. Das heißt, wir haben da durchaus ein Potenzial, das heißt, dass wir arbeiten müssen. Und deshalb ist mein Vorschlag antimilitaristische Bildungsarbeit. Das heißt, informieren. Was bedeutet ein Auslandseinsatz? Was bedeutet Militär? Ich gehöre zu denjenigen, die, die Militär als Mitglied der Politik grundsätzlich ablehnen. Ich bin Antimilitarist. Das heißt, ich kämpfe dafür, dass man nicht nur Auslandseinsätze ablehnt, sondern dass man ähm, natürlich logischerweise irgendwann mal auch fordern muss, dass die Bundeswehr als solches nicht mehr existiert. Auch das ist ein politisches Ziel. Und das heißt, wir müssen informieren über diesen gesamten Bereich der Außenpolitik. Und ich bin dafür, dass wir als Linken eine offensive außenpolitische, friedenspolitische Debatte machen. Und zwar mit den anderen. Also, es ist ja tatsächlich so, dass die SPD- und Grünen-Position in Bezug auf die Ukraine in der Bevölkerung nicht vermittelbar ist. Mhm. Und es ist ja tatsächlich so, dass ein Großteil der Bevölkerung die Auslandseinsätze der Bundeswehr nicht will. Das heißt, wir müssen Bildungsarbeit machen, kämpfen, Informationsveranstaltungen. Und das ist, glaube ich, jetzt eine richtige Aufgabe. Das ist eine ganz zentrale Aufgabe. Eine friedenspolitische Offensive. Der Krieg, der geführt wird, auch mit der Bundeswehr, der beginnt hier. Das müssen wir benennen. Die Bundeswehr-Standorte, die Rüstungsstandorte und benennen, in welchem gesamten Kontext das Ganze ist, militärisch, industrieller Komplex, der Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Krieg, das sind alles quasi Kontexte, die wir ausarbeiten müssen. Und da müssen wir fundierte Bildungsarbeit machen, das ist die Antwort darauf. Und je mehr die Menschen gebildet sind an dem Punkt, desto weniger sind sie auch einfällig für irgendwelche Bereitschaften, irgendwo da oder dort mal zuzustimmen. Das heißt, auf in die Bildungsarbeit, an die militaristische Bildung. Vielen Dank für die ähm, interessanten Beiträge in der ersten Runde. Ähm, Tobias hat ja jetzt auch schon eine Überleitung gemacht zum nächsten Themenkomplex und äh, Fragen, die sich jetzt auch bei euch ergeben haben, jetzt zu den ersten Beiträgen, solltet ihr im Kopf behalten und wir gehen dann danach äh, in die Publikumsrunde. Ich wollte jetzt erst noch mal die, die Podiumsteilnehmer äh, auf äh, diesen Fragen noch mal stellen: äh, Welche Haltung soll die Linke im Ukraine-Konflikt? Wie kann ein Krieg verhindert werden? Was können wir in Deutschland tun? Also, erstmal müssen wir uns äh, im Klaren sein, dass die Forderung, einen Krieg zu verhindern, auf die Zukunft zielt. Ich sage Ihnen, es findet ein Krieg statt in der Ukraine. Wir sind inmitten eines Krieges und ich benutze nicht den Begriff des Bürgerkrieges, sondern es ist ein Abschlag von aufständischen Menschen in der Ukraine. Verbrennen, erschießen, verfolgen, niederschlagen, das ist eine faschistische Bewegung, ja, die faschistische Bewegung, die dort abläuft. Deswegen, wir sind inmitten eines Krieges. Die richtige Frage stellen wäre, wie kann man das beenden, wie kommt man aus dieser Entwicklung raus. Und die steht für mich auch völlig zentral. erste Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe, ist, man kann dieser sogenannten neuen Regierung, den neuen Präsidenten, den Poroschenko, der ja auch zu den Oligarchen gehört, ich finde eine musikalische Losung die, Musik die Oligarchen insgesamt zu enteignen und auch die deutschen Oligarchen zu enteignen. Dessen Positionsbeschreibung war, wir müssen es schnell machen und man muss es jetzt durchziehen. Und dazu setzt er die Nationalgarde ein. Die Nationalgarde ist mehr bestückt äh, aus militanten äh, Kämpfern äh, der Svoboda-Partei. Äh, äh, das ist eine Nazi-Partei, deren Parteischule heißt, die josef Die sitzen in der Regierung immer noch Darüber muss man sich klar sein. So, und er setzt die Armee ein und ich finde die Gegenposition ist, die wir vertreten müssen, im Bundestag in der Gesellschaft, Schluss mit der Gewalt, Auflösung der Nationalgarde, sofortige Rücknahme der, der Armee in Kasernen, wer die Armee gegen das eigene Volk einsetzt, hat dies Recht Präsident Präsidenten eines Landes zu sein. In dieser schärfe muss die Auseinandersetzung auch führen, dieses ganze Gesamt stabilisiert sich jetzt, kann man beiseitewischen. Wenn die Ruhe einkehrt, ist es im Friedhofsfeld ist. Nur Nummer eins. Nummer zwei. Ich bin dafür, dass man ein ganzes alternatives Programm äh, der Linken vorstellt. Darunter werden auch Fragen sein, wo wir uns nicht äh, in dieser Frage sind. Das halte ich aber nicht für so äh, äh, belangvoll oder so äh, für wichtig. Meine erste Position wäre, wir brauchen eine saubere, gründliche Analyse. Das, was hier abläuft, ist nicht vom Himmel gefallen. Es ist kein Werk nur von Verrückten, die da aufeinander treffen. Die gibt es immer in solchen Mitteln sondern es ist eine strategische Überlegung einer Neuordnung des Kräfteverhältnisses in Europa und Welt. Die Zeit der alleinigen Weltmacht USA geht zu Ende. Ökonomisch, politisch, strategisch. Sie sind immer noch in der Lage, Kriege anzuzetteln, sind aber nicht mehr in der Lage, mit den folgenden Kriege alleine umzugehen. Es steigen andere Kräftegruppierungen auf. Und der andere, dieses Revival von Russland war mir das immer vorgehalten, da zeige es gleich dazu, ich bin überhaupt kein Traum von Putin. Ich habe mit, diesem, mit seiner politischen Richtung nichts am Mut. Ich finde andere Richtung in Russland interessanter. Aber Equidistanz in kann man legen, wo sie wirklich angebracht ist. In dem Ukraine-Konflikt ist Russland, deshalb also Russland defensiv agiert. Und andere haben Offensichtlich agiert zu den Hindungskräfteverhältnissen in Europa. Das muss man auch aussprechen. ist auch ein Teil der Konflikte in, in, in, der, in der Linken. Also ich weiß, dass die Sie darunter leidet oder sich darüber freut, dass er in Russland sehr populär geworden ist. Und dann wird immer gesagt, ja, wir müssen das nicht so laut sagen. Was sollen die anderen Parteien von uns denken, wenn wir hier als Russland der Freunde dargestellt werden? Ich sage immer so ein persönliches Erlebnis, das ersetzt nicht richtig. aber es Vorneher in, Amerika, in bin ich beim Alex umgerannt und in der, der U-Bahn-Tunnel äh, saß jemand, der in der gespielt erkennbar ein Russe. Und meine Russischen freunde haben mir ganz bitter gesagt, die Kinder der Sieger betteln bei den Kindern der Täter um Almosen. Und das Gefühl, dass Russland betrogen worden ist, das ist jetzt ganz tief in der russischen Bevölkerung. Und ich frage mich immer, wenn ich akzeptiere, was ich ja tue, dass es ein besonderes Verhältnis Deutschland zu Israel geben muss, keine Unterstützung der staatspolitik aber ein besonderes Verhältnis, was sich daraus resultiert, 6 Millionen industrierisch ermordete Jüdinnen und Juden, ob es nicht auch ein besonderes Verhältnis zu Russland geben muss, mit 27 Millionen Euro ermordeten Sowjetbürgern. das muss man auch sprechen, das muss man in der deutschen Politik vertreten. Das heißt nicht, dass Putin ein sympathischer wird. Wir haben es mit einer weltstrategischen Auseinandersetzung zu tun, um Vormittstellung. USA, die EU, die EU auch nicht alle, sondern in der EU setzt sich eine Troika durch von Deutschland, Frankreich und Polen, die die aggressivste Politik betreiben. Unter Einbeziehung der baltischen Länder ist ja nicht alle EU-Staaten, die, EU die gleichermaßen an dieser Zustimmung. Äh, interessiert sind. Das würde das Machtverhältnis in Europa verändern. Und schaut mich mal an, die Ukraine wird hier mal dargestellt, Pleite und muss man nur Geld stecken. Die Ostukraine wäre die Garantie an den internationalen Währungsreformen, weil ökonomisch außerordentlich interessante Bereiche sind. Die EU will einen neuen Markt erobern mhm. und mit der, mit der Ukraine dann auch Moldawien und äh, strategisch gesehen Belarus einen neuen Markt erobern. Sie will verhindern, dass die Eurasische Union, die Russland vorsteht, hier an Sympathien gewinnt. Die ist schon gegründet. Ja, ja, ich weiß. Nein. So, nein. Und äh, mit neuen Märkten plus den Zugang zur Hochgebildeten, aber nicht Arbeitskräfte, also versuchen Versuch, Politik zu machen. Das ist für mich die Ausgangslage. Und in dieser, in dieser Lage, also man braucht eine neue Ostpolitik. Man muss immer vertreten, die Ukraine muss blockfrei bleiben. Bereits dass dieses Assoziierungsabkommen der EU beinhaltet eine militärische Zusammenarbeit. Man muss vertreten, dass die NATO erst recht in diesen Krisen ihre Überlebtheit zeigt. Wir sollten in eine Aufrüstungswelle reingezogen werden mit dem Argument Ukraine und dass man jetzt alle da Truppen stationieren muss. Was man erreichen will, wird, ist eine harte Konfrontation mit Russland. So, und da die harte Konfrontation nicht unbedingt zum Vorteil der Bürgerinnen und Bürger sein wird, bin ich dafür, dass man eine alternative Politik repräsentiert. Äh, wenn ich noch einen Punkt ansprechen darf, der schwierig ist, das ist die ganze Frage der Krim. Also, nein, und das ist ja eine alte linke Debatte, wo ich mir immer unsicher bin. Man, also das, ich schwanke ja auch waren und muss mit mir ins äh, Gericht äh, gehen, wenn ich das auch sagen darf. Lenin hat sich die Position vertreten, das Recht aller Bevölkerung, sich aus jedem Staat sofort abzuspalten und selbstständig zu machen. Und die Gegenposition hat Rosa Luxemburg vertreten, zu Recht vertreten, vertreten, vertreten wie, äh, fand, dass es Abspaltung geben kann, die nicht fortschrittlich äh, äh, sind. So, und wer A sagt, muss auch B sagen. So. Mir war immer klar, dass Russland nie zugestehen wird, dass die Krim, wo ihre Schwarzmänner auch mit dieser geschichtlichen Tradition stationiert ist, wo ehemalige Atomwaffen stationiert werden, waren mit 22.000 deutschen vertragsmäßig stationierten der Soldaten in den nato bereich geht. Das wäre ja die Alternative gewesen. Deswegen war es dann völlig klar, auch unter dem Umstand, dass mehrere Bevölkerung dort wahrscheinlich mehr Sympathie für Russland empfindet, übrigens auch soziale Sympathie. Die Krim-Konvention ist auf der Krim, wie äh, sich äh, anderen Bereichen anzusch anzusch äh, anzuschließen. Und trotzdem, ich habe beim Kosovo immer mit einem Völkerrechtsbund also argumentiert, das war nicht völkerrechtswidrig, der Völkerrechtskonform. Ich glaube, das war auf der Krim eine Machtentscheidung äh, Russlands. In vielen Branchen habe ich in Russland. Äh, Bereitschaft zur Debatte erlebt. In der Frage haben wir alle gesagt, die Piste ist es gelaufen. Was wissen du denn hier? Kein russischer Präsident hat sich gehalten, der gesagt hat, was die nächsten wollen, interessiert uns nicht. Daraus kommt aber jetzt ein Problem. Wo ist der russische Präsident, der sagt, einen Anschluss der Ostukraine an Russland ist strategisch nicht gewünscht wir wollen es auch nicht? Dafür muss man sehr viel Courage haben. Und die Courage wird immer größer werden, man sieht, wie mit den Bürgerinnen und Bürgern in der Ostukraine der ungesprungen wird. Ich möchte eine Friedensinitiative der Linken. Ich möchte ein klares Wort haben. Man setzt sich nicht mit Faschisten an einen Tisch und dann wird nicht. Das habe ich Steinmeier immer gesagt, dass ich das für einen deutschen Außenminister völlig in der Aber schaut mal, wir, wir müssen aufpassen, was in unserem Verband passiert. Wenn wir, sollte es so ausgehen, was ich noch nicht sehe, dass wir in Thüringen die Ministerpräsidenten stellen und in Reihe reichen Landesregierung sind, das schafft ein neues Tafel. Ein ganz neues Tabu der Auseinandersetzung. Da wird nicht über Fiktives geredet, sondern muss über Bundesratabstimmung geredet werden. muss über eine Handschrift eines linken Ministerpräsidenten geredet werden. Wir müssen die Augen aufmachen, dass wir es in Europa insgesamt mit einer Rechtsanwalt zu, zu, zu tun haben. Die schändliche Politik der französischen Sozialisten hat dazu geführt, dass Le Pen diese Wahl als stärkste Kampagne kommt. Wer sagt mir denn, dass es zu keiner Kooperation der Konservativen in Frankreich oder der Kernbewegung kommt und in die nächste Regierung stellt. Was sagt man denn, dass es so ausgeschlossen ist, dass die Alternative für Deutschland nicht irgendwann mit der CDU zusammen in der Regierung ersetzen? Das sind Fragen, die heute entschieden werden Auch über solche Fragen, wie positioniert, positioniert man sich zur Frage der Ukraine. Und dann kann ich aushalten, also, wenn man gesäumt bis zu Russland die das hängt vielleicht auch mit meiner Geschichte zusammen. Ich habe ein Jahr in Moskau gelebt und habe da studiert, habe sehr viele Freunde in Moskau. Das finde ich alles okay. Da können wir uns gegenseitig kritisieren. Wichtig ist, dass wir eine klare Alternative in diesen Auseinandersetzungen bringen. Ich habe sehr viele linke Freunde in Moskau, die über nichts mit Putin anrufen haben, die aber den Marxismus noch behalten haben und sind in der Lage sind, auch vernünftige ökonomische politische Analysen auf den Tisch zu bringen. Mit dem muss ich mich Parteien Partei dann auch beschäftigen und nicht mit der Fragestellung, sondern mehr oder weniger potanzfreundlich. Äh, also ich hätte gesagt, so interessiert mich diese Frage gar nicht. So, quer zum Strom, das ist dann ja auch eine Position der Linken. Und dann kriegen wir vielleicht auch was in der Friedensbewegung in Gange. Ihr werdet mich kritisieren, aber auch nicht, dass ich äh, doch gesagt habe, dass uns die Montagsdemos nicht einfach dämonisieren. Ich bin kein Freund von diesen Demos. Ich bin aber für eine klare Auseinandersetzung, indem man Analyse hat, ich sehe es eine Verantwortung auch der Partei, die Linke ist, dass wir die Friedensbewegung nicht in Gang gebracht haben. Heute war ein erstes Auflagern, ein zögerliches Auflagern, das war mir sehr wichtig, mehr Sorgen nicht geworden. Es war ein zögerliches Auflagern, heute die Demos. Aber das ist noch keine Massenbewegung Und äh, dann nicht uns das andere. Ja, da will ich nicht. Ich habe genügend Zahlen gefälscht, also ich weiß, wie man sowas äh, macht. 200 und die, ja, ja, ich, manchmal ja, und die waren mir alle wichtig, dass sie da waren, weil es ein anderes Signal ist. Wir gehen mal wieder auf die Straße in solchen Fragen. Es war schon in Syrien, es ist in der syrien problematisch schwierig, die Linke auf die Straße zu bringen. Ja. Und in, die, in der Ukraine-Frage ist es erst recht. Und eine Linke, die nicht auf die Straße geht in solchen äh, Situationen, die gibt sich selber auf und das ist meine Hauptsache selbst Was Wolfgang gesagt hat, das ähm, ist ja auch eigentlich eine neue Erkenntnis. seit 1989-90, dass es um die Schaffung von einer neuen Weltordnung, man könnte auch neue Weltunordnung sagen, äh, geht. Äh, und äh, ich glaube, dass es gerade auch besonders wichtig ist, dass wir hier in Deutschland äh, immer wieder darauf hinweisen, was die Interessen der deutschen Regierung sind, was hinter der NATO-Erweiterung Seit 20 Jahren und äh, steht und was auch das, Inter was hinter dem EU-Assoziierungsabkommen äh, steht. Um vielleicht mal mit den Interessen des US-Imperialismus anzufangen, da kann man sich auch auf das berufen, was der US-Politikwissenschaftler Treschinski gesagt hat. Er meinte, für die USA ist die Ukraine ein neuer und wichtiger Raum auf dem eurasischen Schachbrett, ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt. Ähm, es ist relativ klar, dass es für äh, aus US-Sicht und äh, auch der EU darum geht, äh, auch über das EU-Assoziierungsabkommen äh, Georgien, Moldawien, die Ukraine aus dem russischen Einflussbereich äh, auszuholen. Und äh, das wurde ja vor allem jetzt weniger mit Militär bisher, sondern vor allem über Stiftungen wie George Soros Stiftung National Endowment Stiftung, wo sie 60 verschiedene Einrichtungen in der Ukraine versucht haben zu finanzieren. Und ähm, die deutsche Politik spielt da ja groß mit. Also, die haben auch ein Interesse. Also, es gibt so ein deutsch-ukrainisches Forum, heißt das, glaube ich, unterstützt von BMW, Daimler, äh, DAAD und anderen, die einfach versuchen, deutlich zu machen, äh, die, die einfach versuchen, da ihre äh, Stellvertreter, Stadthalter und so weiter aufzubauen. Und ich finde es auch wichtig, dass wir hier in Deutschland ganz klar sagen: ähm, Es ist ein Skandal, wenn versucht wird, die Ukraine zu einem zweiten Griechenland zu machen, durch die IWF-Verträge, die es jetzt geben soll wo äh, verhindert werden soll, unter anderem äh, durch Auflagen des IWFs, dass der Mindestlohn von jetzt 45 Cent pro Stunde ansteigen soll. Wer solche Verhältnisse oh. unterstützt, ähm, das, ähm, ja, da, äh, da bleibt dann die Spur weg. Und wenn dann hier in Deutschland das Bild gezeichnet wird, auf der einen Seite gibt es äh, den demokratischen Westen und auf der anderen Seite gibt es das undemokratische Russland, das passt ja zumindest an der Stelle nicht mehr ins Bild, wenn es um die diese IWF-Kredite geht und auch wenn es um eine Regierung geht, die von Oligarchen gestützt wird, die Faschisten beinhaltet. Diese Punkte sollten wir hier sehr laut vertreten. Die Ukraine ist zum Spielball von verschiedenen imperialistischen Mächten geworden und es gibt stärkere Mächte in dieser Auseinandersetzung, es gibt schwächere. Ich bin der Meinung, dass Russland auch ein imperialistischer Staat ist. Es ist offensichtlich, dass Russland gerade die die, also das schlechtere Blatt auf der Hand hat quasi im Vergleich zum, äh, zu den USA und zu der EU. Die Frage ist nur Was folgt denn, was ist die Schlussfolgerung daraus? Äh, was ist die Schlussfolgerung daraus, dass das eine der schwächere der Imperialismus ist und das andere sind die stärkeren Mächte? Ähm, folgt man der Logik jetzt von denen, die ähm, in der Außenpolitik ähm, was zu sagen haben, nicht in der Linken, sondern in der jungen dann gibt es ja immer diese Logik, der Feind von meinem Feind ist mein Freund. Also jetzt, wo, also das war dann Ahmadinejad 2009 und jetzt ist es quasi Putin, jetzt muss man Putin unterstützen, weil ähm, da ja ein gewisser Gegendruck ähm, erzeugt wird. Und ich fand es jetzt gut, dass Wolfgang gesagt hat, das ist auch sehr offensichtlich, dass das nicht seine Position ist, ist aber trotzdem weit verbreitet in der Position, die Link-, in der Linken die Idee, dass ähm, es positiv ist, dass dieser Gegendruck erzeugt wird, und deshalb solle man die Kritik, die man jetzt auch an der ähm, homophoben Politik der Regierung in Russland und vielen anderen Punkten hat, deshalb sollte man diese Politik jetzt nicht aus, äh, deshalb sollte man diese Kritik nicht aussprechen, weil dieser Gegendruck ja gewünscht ist. Und an der Stelle, ähm, da haben wir glaube ich auch Differenzen, weil ich bin schon der Auffassung. Dass äh, dieser Gegendruck ja nicht im Interesse ist der Menschen, der einfachen Menschen in Russland, und auch nicht der einfachen Menschen in der Ukraine, sondern dieser Gegendruck ist im Interesse von den Banken und Konzernen in Moskau. Und in dem Sinne ist es aus meiner Sicht nicht der Gegendruck, den wir entfachen wollen. Das bedeutet deshalb nicht, dass man den Eindruck erweckt, dass jetzt Russland der aggressivste Part in der Auseinandersetzung ist. Das ist offensichtlich, dass das nicht so ist. Aber ich glaube, die Tatsache, ähm, äh, dass Russland quasi der schwächere imperialistische Staat ist, bedeutet jetzt auch nicht, dass wir ähm, die ökonomischen und geostrategischen Interessen Russlands in der Region und auch ein, äh, auch ein aggressives Verhalten in der Vergangenheit, dass wir das deshalb schön reden sollten. In dem Sinne, ähm, da weiß ich auch, dass ich mir jetzt bei euch beiden keine Freude mache aber ich bin der Auffassung, dass Slogans wie Obama, Merkel, Putin, Hände weg von der Ukraine keine Unterstützung für das Regime in Kiew, ich halte das für den besten slogan als nur zu sagen, stoppt den nazi in der Ukraine. Ich bin der Auffassung, dass, die, dass unsere Aufgabe ist, als ähm, Marxisten, als Linke deutlich zu machen, dass die Grenzen zwischen oben und unten verlaufen und nicht zwischen USA und Russland, also seitdem es die Sowjetunion nicht mehr gibt. Ähm, und ähm, dass es äh, notwendig ist, sich auch zu überlegen, wie kann denn eigentlich dieser Krieg, der jetzt im Gange ist, wie kann denn dieser Krieg eigentlich äh, gestoppt werden. Wie kann denn das was? Wolfgang, äh, habe ich mich sehr beim Parteitag darüber gefreut, ähm, dass du das jetzt hier sagst, ist gut, aber beim Parteitag hat es mich noch mehr gefreut, als du gesagt hast, dass Oligarchen und überall. überall ist eigentlich großartig. Ich glaube, du hast am meisten Applaus bekommen an der Stelle wahrscheinlich beim ganzen Parteitag. Ähm, aber die Frage ist doch, wer soll das eigentlich durchsetzen? Wer soll die Enteignung der Oligarchen durchsetzen? Wer soll ähm, Wer kann den Krieg ähm, stoppen? Wer soll das, was du an anderer Stelle gesagt hast, äh, man braucht eine neue Verfassung? Wer soll eine Verfassung durchsetzen, die nicht im Interesse der Oligarchen ist? Ähm, das heißt, wie kommen wir denn eigentlich dahin? Und ich glaube, dass es ähm, nicht die Aufgabe der Linken ist, die ganze Zeit zu fordern, naja, da muss es jetzt diplomatische Verhandlungen geben, und da muss dann irgendwie von oben ausgehandelt werden, ähm, wie der Kuchen am besten aufgeteilt wird, und wie man vielleicht von oben so eine Verfassung auf die Reihe bekommt, sondern ich glaube, unsere Aufgabe als Linke ist es tatsächlich, die ähm, linken Kräfte ähm, gewerkschaften und das ist natürlich in einem Land wie in der Ukraine, das sind das jetzt auch keine Massenbewegung, aber diese Kräfte zu unterstützen, die eine ähm, unabhängige Position, ich sage jetzt mal unabhängig vom Imperialismus beziehen, ähm, aber die tatsächlich ähm, die Ausgangslage bilden, um für höhere Löhne, gegen diese IWF-Knebelkredite für die Entmachtung der Oligarchen zu kämpfen. Ich, ich glaube, das ist notwendig zu überlegen, wie wir das machen können. Weil wenn man nun über Demokratie spricht, also wenn ich mir vorstelle, dass dieser Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, dass der da vor Ort klären soll, was das Beste dann für die Bergarbeiter für die im Land ist, oder für die Linken, dann wird mir aber ganz schön gruselig. Das ist so ein bisschen, ähm, oder wenn man jetzt sagt, naja, Putin und Merkel, die sollen sich dann mal zusammensetzen mm -hmm, und so, und mit Obama und anderen. Das ist ja so, als wenn man quasi die Pyromane zu, äh, zu den, zu den Feuerwehrmännern und ähm, Feuerwehrfrauen ähm, macht. Von daher ist natürlich immer, reden ist besser als jetzt aufeinander schießen, ist klar. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, ähm, und es hängt auch nicht von der Linken ab und ob es da zu großen Verhandlungen kommt. Denn das Wesentliche ist, dass wir gucken, welche Kräfte können wir in dem Land unterstützen, die sich für multiethnische Verteidigungskomitees einsetzen, die sich dafür einsetzen, dass höhere Löhne erkämpft werden und die sich dafür einsetzen, Antikriegsbewegungen aufzubauen und auch mit denen zusammenzuarbeiten, die das auch im Übrigen in Russland tun. Und es gab ja auch größere Demonstrationen in Russland, ich glaube, das war vor zwei Monaten, wo ein paar Zehntausende auf die Straße gegangen sind. In dem Sinne, wenn man die These von mir jetzt teilt, dass die Ursache des Bürgerkriegs nicht zu wenig Diplomatie ist, war, sondern handfeste ökonomische, geostrategische Interessen auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Versuch, die sozialen Kämpfe für höhere Löhne, für bessere Arbeitsbedingungen, den Versuch, diese gerechtfertigten Interessen im Westen und im Osten entlang ethnischer Linien zu spalten, ich glaube, dann ist es wichtig, ähm, Gruppierungen, Gewerkschaften zu unterstützen, die tatsächlich äh, eine Einheit von, von den einfachen Menschen in der Ukraine herzustellen. Und ich weiß, dass jetzt gleich irgendjemand von euch möglicherweise zu dir sagt: na, das ist ja ganz schön abstrakt. Ähm, wie soll man denn jetzt eine unabhängige internationale Arbeiterbewegung oder die Arbeiterbewegung in der Ukraine aufbauen? Wie soll man das denn unterstützen vor dem Hintergrund, dass denen die, die Knarre kopf gehalten wird? Und natürlich ist bewaffneter Widerstand, wenn man von Faschisten angegriffen wird, legitim. Ich würde trotzdem mal die Frage stellen, ob alles, was gerade im Osten der Ukraine passiert, antifaschistischer Widerstand ist. Da habe ich, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, erhebliche Zweifel. Da sind auch russische Nationalisten, die ihr Spiel treiben und so weiter. Ähm, so, also jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, Achso, was ich sagen wollte, ist, dass ähm, im Gegensatz zu anderen Ländern, wo die Idee, wenn man sagt, man muss die Arbeiterbewegung vor Ort unterstützen, wie zum Beispiel Syrien, da kann ich nachvollziehen, dass dann viele zu mir gesagt haben, naja gut, das ist aber auch echt schwierig, da gibt es ja auch keine Ansatzpunkte und so weiter. Ich habe trotzdem immer an dieser Position festgehalten. Ich glaube aber, dass es in Bezug auf die Ukraine ein Stück weit konkreter ist, weil es ja ähm, auch, ähm, auch, wenn es äh, zarte Pflänzchen gewesen sind, aber es hat vorgestern einen Schrei von seit 5000 Bergarbeitern gegeben, die ähm, äh, auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, die Antiterroroperation der Kiefer-Regierung, Müssen unmittelbar beendet werden und die, gesagt, die aber auch nicht sich quasi einfach haben einbinden lassen von den sogenannten ostukrainischen Rebellen, sondern die eine unabhängige Position bezogen haben und die sich dann auch für Verhandlungen ausgesprochen haben und gesagt haben: diejenigen, die in der Ostukraine jetzt kämpfen, müssen mit an den Tisch. Das finde ich im Übrigen auch was anderes: 5000 Märkarbeiter in der Ukraine sagen, wir wollen Verhandlungen. Natürlich ist das auch ein bisschen was anderes, als wenn wir die ganze Zeit hier Staatstragen sagen, es muss Verhandlungen geben von unseren oberen Staaten. Also in dem Sinne glaube ich, da gibt es Ansätze, die sind nicht total groß, aber ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, die bekannter zu machen. Einmal die 5000 Bergarbeiter in jetzt in der Danetzger Region vor zwei Tagen, aber auch die Bewegung, die es zumindest in Krasnodon gegeben hat und in Kiribiri, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, wo auch ähm, das ähm, Agieren von äh, normalen Kolleginnen und Kollegen dazu geführt hat, dass auch Mutvergießen zwischen Maidan und Anti-Maidan-Kräften ähm, äh, verhindert wurde. Ähm, jetzt habe ich keine Zeit mehr, was zum Selbstbestimmungsrecht zu sagen oder Völkerrecht, ähm, aber vielleicht noch einen abschließenden Gedanken. Ich glaube, wir haben hier in Deutschland vor allem drei Aufgaben. Das eine ist ähm, zu versuchen, die Antikriegsbewegung ähm, von links aufzubauen. Da wäre, finde ich nochmal interessant, ähm, auch zu überlegen, was soll denn jetzt eigentlich nach den Demonstrationen in, in den verschiedenen Städten kommen? Sind wir so weit, dass wir sagen können, ich mein, wir können bundesweit mobilisieren? Sind wir nicht so weit, aber ich halte es für wesentlich, dass wir von links auch diesen Montagsdemonstrationen was entgegensetzen. Zweitens glaube ich, dass es unsere Aufgabe ist, Leute aus der Ukraine einzuladen, mit denen darüber zu diskutieren, wie ist eure Situation, wie können wir euch unterstützen. Und drittens denke ich, dass unsere Aufgabe hier vor allem ist, eine starke sozialistische Linke aufzubauen, die klar macht wir stehen an der Seite der einfachen Menschen und vielleicht als letzten Gedanken, was gesagt, die Ukraine soll blockfrei bleiben. Ich teile das, dass die Ukraine nicht Teil der EU werden sollte und auch nicht Teil der, der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft. Aber man muss auch sagen, Blockfreiheit und Kapitalismus ist eine Illusion. Das heißt, unsere Aufgabe ist auch, den Kapitalismus weltweit nicht nur in Frage zu stellen, sondern mit uns mit möglichst vielen Menschen zu verbinden, die für eine Abschaffung dieses Systems zu kämpfen, was immer wieder zu viel führen wird. Einmal um wirtschaftliche Interessen. Es geht um Eurasische Zollunion oder Eurasisches Zollvertragswerk, wie es jetzt heißt, gegen EU-Assoziationsabkommen. da hat vorläufig leider die Europäische Union gewonnen. Und ich glaube, dass wir als Linke sehr deutlich machen sollten, diese Europäische Union ist ein imperialer Akteur unter deutscher Führung. Und es ist sehr häufig so, dass ähm, sie die imperialen Interesse der USA genau beschrieben werden, aber dass häufig, wenn es um den Akteur um der Europäische Union geht, das einfach, ähm, ja, im Grunde genommen ist es doch eine neutrale Institution, nein, ist es nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass allerspätestens mit dem Lissabon-Vertrag völlig klar ist, für was diese Institution gemacht ist und was die einzelnen Mitgliedstaaten innerhalb dieser Deshalb ist dieses Assoziationsabkommen sehr wichtig, das herauszustreichen. Und das muss man sich einfach nochmal vor Augen führen. Es geht darum, um Freihandel. Wieder mal. Und es geht darum, die Bedingungen zu schaffen, dass Kapital aus den EU-Staaten in der Ukraine einmarschieren kann. Darum geht es. Die neue russland ich habe es vorher in der Rede zitiert, beschreibt ganz genau, welche Prozesse das haben wird. Das wird dazu führen, dass die Löhne runtergehen, die Preise hochgehen, dass Privatisierungen stattfinden. Das heißt, die klassischen Prozesse, die wir kennen, die Teil der klassischen neoliberalen Politik sind. Genau das ist Ziel und Zweck dessen, was die Europäische Union gerade in der, in der Ukraine tut. Und das Interessante dabei ist, dass sie eine Reihe von Tabus dabei brechen. Nämlich ein Tabu, dass man offensichtlich inzwischen auch mit in Faschisten zusammenarbeitet oder sie hoffähig macht. Also als Steinmeier, wie das Hobon da gemacht hat, was sich dann mit dem Chef von denen gezeigt hat und mit denen verhandelt hat, ähm, diese ganze Verablosung von Rebecca Harms, die äh, so riesen Tomaten vor den Augen hat, weil sie keine Rechtsextremisten und keine, keine Maschus in, in der Ukraine sehen will. Ähm, es ist ja offensichtlich so, dass von dort aus SPD und Grüne eine Politik gemacht wird, die eben genau an dem Punkt völlig blind ist. Und das muss man einfach nochmal sehr klar benennen. Dann ist mir sehr wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, was bedeutet eigentlich diese eu osterweiterung Diese eu osterweiterung mit der Ukraine, wenn die Ukraine Mitglied der Europäischen Union wäre, ist es einfach klar, da geht es darum, ein Land hinzurichten, so dass es wirtschaftlich passt, entsprechend dem, was man im Moment hat, mit einer Reihe von südeuropäischen Ländern auch macht. Darum geht es. Und genau das ist, deshalb ist dieses Beispiel mit Griechenland, fand ich sehr gut. Darum, das ist im Grunde genommen das Konzept, was dahinter steht. Und das kann man auch konkret benennen. Und das Tragische ist ja im Grunde genommen, wenn man sich mit Ukrainerinnen und Ukrainern unterhält, dann heißt es, was wir haben wollen, ist eine wirtschaftliche Situation, in der wir besser leben können und wir wollen frei reisen können. Ich finde zum Beispiel die Information sehr wichtig. Teil dieses EU-Assoziationsabkommens sind nicht. Oder nicht, die sind doch nicht drin, sondern, Wolfgang hat es schon angesprochen, Teil dieses EU-Assoziationsabkommens sind mit auch militärische Zusammenarbeit. Das heißt, die Ukraine, die ja zum Teil jetzt schon an einzelnen EU-Militäreinsätzen teilnimmt, als assoziierter Staat, wird dann regelmäßig da an solchen Einsätzen teilnehmen. Das heißt, auch eine Ausbildung in diesem Bereich wird stattfinden. Das halte ich für was, was wir ausarbeiten müssen, dass das ein ganz zentraler ist. Und was wir jetzt ganz konkret fordern müssen, ist, dass der sogenannte anti in der Ostukraine ukraine endlich aufhört. Dass dort werden Leute abgeschlachtet und die bundesdeutsche Presse informiert darüber nicht. Und ich meine, ich habe es heute auf der Demonstration sehr klar formuliert, das Massaker von Odessa ist angeblich irgendwie eine Tragödie gewesen. Nein, es ist ein gezieltes Umbringen gewesen von Menschen genau das muss man entsprechend benennen. Und da hat die Linke eine ganz zentrale Aufklärungsaufgabe an diesem Punkt. Weil wir offensichtlich entgegen des Mainstreams eine Position haben, die da sehr sehr. Das müssen wir Steinmeier immer und immer wieder vor die Nase halten. Wann kommt endlich der Bruch mit den rechten Kräften in der Ukraine? Bis heute ist es so, dass Steinmeier seine Verhandlungen für richtig erachtet hat, einschließlich vorzulassen. Das ist was. das muss man sehr klar vorhalten. Und das ist ja interessant, André Hugo hat ihn im Auswärtigen Ausschuss gefragt, wie, wie, was halten Sie denn von einem Verbot der kommunistischen Partei? Seine Antwort ist, das sei unklug. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, sehr freundlich formuliert. Ich meine, ein Staat zeigt sein Gesicht, wenn er eine legale Partei, die 13% hat und das, ist das Parlament ist verbietet. Und das ist einfach offensichtlich. Also dann braucht keiner mehr von SPD und die Grünen kommen und sagen, das ist eine demokratische Entwicklung in, in der Ukraine, Entschuldigung. Dann ist es offensichtlich. Also dann wird die, kann wirklich keiner mehr kommen. Und da müssen wir natürlich auch von hier aus sagen, wir sagen mit aller Deutlichkeit, ein Verbot der kommunistischen Partei darf überhaupt nicht sein, ja. ähm, weil es nämlich tatsächlich auch eine Reihe von geschichtlichen Beispielen gibt, Protest. Immer quasi ein Schritt waren zu weiteren Punkten, die später gefolgt sind. Was wir auch als Linke machen müssen, ist, doppelte Standards des Westens herauszuarbeiten. Sergei Kyritschuk ist gefragt worden, warum protestieren die Menschen in der Ostukraine. Er sagt, die protestieren, weil sich ihre Lebensverhältnisse angegriffen sind und weil sie sehen, wenn es so ist, dass die Ukraine. Richtung EU geht, sind die Produkte, die sie herstellen, nicht mehr konkurrenzfähig. Es ist so. Es ist real so. Und das heißt, auch da ist es ein sozialer Protest. Und das Interessante ist ja, dass man quasi den ganzen Maidan-Protestanten äh, äh, das zugeschrieben hat, dass es ein sozialer Protest ist oder gewesen sei. Aber den Menschen in der Ostukraine schreibt das offensichtlich nicht. Auch da ist es so. Und da ist das Beispiel, was Lucy gerade genannt hat, relativ wichtig ist. Weil da findet nämlich in einer Reihe von Stellen auch eine gewisse Selbstorganisierung statt. Das heißt, es sind eine ganze Reihe von Informationen, die wir unter die Leute bringen müssen. Und jetzt haben wir folgendes Phänomen. Jetzt wird vermutlich sowohl die NATO als auch die Bundeswehr immer mehr an der Grenze zu Russland stationiert werden. Wir haben sechs Eurofighter, die die Bundeswehr in den baltischen Staaten stationiert hat. Und wir haben ein ähm, Schiff der Marine dort. Ich gehe davon aus, es wird zunehmen. Wir haben demnächst ein größeres Manöver in Norwegen mit einer ganzen Reihe der Anrainerstaaten, die genau zu diesem Bereich quasi üben, wie sie denn irgendwie in Zukunft da vorgehen wollen. Was wir brauchen, ist eine klare Forderung, dass diese Man dieses NATO-Manöver nicht stattfindet, dass diese Truppen wieder abgezogen werden und zwar sowohl alle nato truppen als auch die Bundeswehr. Und dann ist bis heute für mich so, dass diese Nummer mit dem damals sogenannten OSZE-Obachter, die gar keine waren, ist bis heute nicht geklärt, was die da eigentlich tatsächlich zu suchen hatten. Und die Süddeutsche Zeitung hat ja beschrieben, dass die vorher von BND gebrieft worden sind. Also da ist durchaus sehr interessant, was sucht die Bundeswehr eigentlich in der Ukraine und ich gehe davon aus, Nachdem, wie das normalerweise ist, dass es das nicht die Einzigen sind, die sich da im Moment gerade rumtreiben. Wir wissen von US-Amerikanischen, der Nachfolgeorganisation von Blackwater, von Akademie, dass sie Kämpfer vor Ort hat. Und es ist im Grunde genommen auch immer mehr ein gewesen. Das heißt, was wir fordern müssen, ist Bundeswehr und NATO raus und weg von diesen Grenzen, von Russland und zurück. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Und es wird so sein, dass vermutlich, wenn es so weitergeht, ja die Situation weiter eskalieren wird. Und entweder wird es quasi zu weiteren Tötungen irgendwie im Bereich der Ostukraine kommen, oder ist es ist so, dass noch weitere internationale Akteure mit ins Spiel kommen. Da ist unsere zentrale Aufgabe zu verhindern, dass Deutschland quasi Teil dieser ganzen Kriegsmaschinerie wird, und zwar direkt und indirekt. Wie direkt, direkt heißt das zum Beispiel natürlich auch die ganzen Militärbasen, die da sind, die werden natürlich auch genutzt für also die Logistik. Wir haben Informationen gehabt, dass ähm, einzelne Marinehäfen plötzlich gefüllt waren mit Kriegsschiffen, dass eine Reihe von Schiffen unterwegs waren Richtung ähm, Schwarzes Meer und so weiter. Das heißt, da tut sich in diesem ganzen Militärbereich einiges, wo wir sehr genau hingucken müssen. Unsere zentrale Forderung muss sein, die NATO und die Bundeswehr haben in diesem Bereich die